Eigentlich kann man es als eine große Familie beschreiben. Das finde ich als ganz Wichtiges von unserem Projekt hier, von dem Casa Generation. Es ja, ist ein sehr wichtiger Wert hier, der von jedem auch gelebt wird. Also ich fühle mich auch ein bisschen, als würde ich zur Familie gehören. Aufgaben, die sind total unterschiedlich, sehr abwechslungsreich und können auch, glaube ich, sehr individuell ausgeführt werden oder man kann wirklich ziemlich viel eigenes damit reinbringen. Wo wir gut immer mit dabei sein können und helfen, unterstützen können, ist beim Tagesablauf, morgens beim Frühstück richten, dabei zu sein und mit denen gemeinsam zu frühstücken. Für Schule zu bringen, um einige Kinder. Nachmittags bringen wir ja die vielleicht zu so Aktivitäten, die sie eben besuchen, wie Fußball, Basketball, Taekwondo oder wir mh, begleiten sie zum Strand und dann hat man eben einen schönen Abend am Strand und dann das Skaterampe. Jeder kann es ja. helfen hier, jeder. Und skate. <lacht> das ist wirklich ein kleiner Traum. <lacht> Hier sind wir jetzt also im Casa Generation. Das hier ist so der Essbereich, der Esstisch, wo am meisten gelebt wird. Dahinter ist die Küche. Da ist der Ausgang und zur anderen Seite sind hier die Schlafzimmer. Ja, mir war wichtig, was mit Menschen zu machen, am liebsten auch mit Kindern zu arbeiten. Ähm Genau, und so hat sich das dann entwickelt und so wurde mir das auch vorgeschlagen und ich habe das angeguckt und irgendwie gesagt, gleich gesagt, ja, das ist was, was ich wirklich spannend finde, wo ich toll finde, da reingucken zu dürfen. Das Projekt hat mich auch sofort angesprochen. Ich wollte schon immer mit, ähm, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und dann wollte ich auch meine Grenzen überschreiten und neue um meinen Horizont erweitern und neue Werte kennenlernen oder Lebensweisen und deswegen äh, habe ich mich für dieses Projekt entschieden und ich bin sehr froh darüber. Gerade ähm, ist ein großes Event, gerade wird sich vorbereitet für einen Auftritt vom Tanz, äh, der hier heute gezeigt wird und dafür kriegen alle traditionelle Klamotten und wir auch und das heißt wir müssen uns jetzt alle umziehen und helfen und vor allen Dingen den Mädels jetzt erstmal Zöpfe flechten. wir möchten euch noch zeigen, wo unsere Zimmer sind. Und das hier, das ist mein Reich. Mit meinem selbstgebauten Schrank aus Bananenkisten. Das habe ich mitgebracht als Erinnerungsstücke. Das sind eigentlich fast alles Bilder, die ganz kurz vor meiner Abreise entstanden sind. Und die ich dann spontan in meinen Koffer gepackt habe und mir aufgehängt habe. Und hier kann man sehen, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Ich habe meine Kamera mitgebracht und bin sehr gerne am Fotografieren. Ich will Kunstpädagogik studieren und die Arbeit mit den Kindern hat mich da nur noch bestätigt. Haben wir einen Tipp? Ich glaube, vieles hat man auch immer schon gehört. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist auch gar nicht so schwer, wie es sich am Anfang anfühlt, sich zu bewerben und hierher zu kommen. Ich hatte davor einen riesen Respekt und dachte, da werden ganz viele komplizierte Schritte auf mich zukommen. Und letzten Endes lebe ich jetzt hier seit drei Monaten und kann das kaum fassen. Und eigentlich ähm, ist überhaupt nicht viel schrecklich Kompliziertes äh, passiert und auch mit uns zugekommen. Und oder? auch die kleinsten Herausforderungen oder die größeren, die meistert man. Das schafft man schon. Also. Äh, raus aus der Komfortzone und verwirrt so, euch. <lacht> <lacht> ja.